Wir haben hier abgebildet das Teilstück einer Achterbahn. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Wagen zunächst hier runterfährt und dann auf der anderen Seite wieder hochfährt. Okay, Um den Verlauf dieser Achterbahn ein kleines bisschen besser verstehen zu können, füllen wir mal zunächst unsere Wertetabelle aus. Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Hier oben in der Wertetabelle habe ich meine x-Werte. Also ich orientiere mich da so ein kleines bisschen an meiner x-Achse und nehme jetzt einfach mal diese Werte hier unten. Also einfach alles, was hier unten auf der x-Achse zu finden ist, trage ich auch mal in meine Wertetabelle ein. Anschließend überlege ich mir, welcher y-Wert denn jetzt zum jeweiligen x-Wert gehört. Also trage ich mein, in meiner Wertetabelle unten die ganzen y-Werte ein. Bei einem x-Wert von minus 3, den finde ich hier, muss ich eben so weit nach oben gehen, bis ich auf den Funktionskraft stoße. Und dann gehe ich rüber auf die y-Achse und erhalte hier einen y-Wert von 9. Bei x gleich minus 2 komme ich hier auf die Achse, Upp, bin ich bei einem y-Wert von 4, bei minus 1. 1, bei 0 ist es 0. Und auf der Gegenseite, also auf der positiven Seite, ist das Ganze genauso nur gespiegelt. Also bei plus 1 wird der Y-Wert auch plus 1. Bei x plus 2 wird 4. Und bei 3 eben 9. Okay, dann wagen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment für euch. Wie groß wären denn die y-Werte, wenn der x-Wert 4 bzw. 5 ist? Drückt kurz auf Pause, denkt darüber nach und versucht die y-Werte zu berechnen. Okay, um herauszufinden, welche y-Werte hier rauskommen müssen, muss ich feststellen, welcher Zusammenhang zwischen den x-Werten und den y-Werten besteht. Es ist hier in dem Fall einfach so, wenn ich den x-Wert, also zum Beispiel die 2, hoch 2 nehme, dann erhalte ich den y-Wert, in dem Fall 4. Es gilt hier drüben auch. Also wenn ich 3 hoch 2 rechne, kommt auch hier der y-Wert, also in dem Fall 9 raus. Und dieser Zusammenhang, der gilt eben bei allen Wertenpaaren, die ich hier vorliegen habe. Das gilt auch hier. 1 hoch, 1, äh 1 hoch 2 ergibt 1. Auch hier gilt es. Minus 3 hoch 2 ergibt auch 9. Also wäre die Lösung für x gleich 4 eben 4 hoch 2 und 16. Für x gleich 5 muss 25 rauskommen. Gut, wie lässt sich jetzt dieser Zusammenhang von den Werten in einer Funktionsgleichung darstellen? Also, ich weiß, dass jeder y-Wert das Quadrat von dem x-Wert ist. Also kann ich schreiben, y ist das gleiche wie x². Und diese Funktionsgleichung, die zu den Funktionsgraphen gehört, nennt man auch die sogenannte Normalparabel. In den nächsten Videos geht es also um quadratische Funktionen.